Ich habe keine mehr von diesen Fragen. Ich glaube, wir könnten könnte loslegen. Hast du jetzt Fragen zum Loslegen? Wo wäre die erste Frage, wenn wir jetzt überlegen, müssen, Aktien zu investieren? Also es wird, ich gehe mal davon aus, dass es wird doch eine entscheidende Bedeutung hat, welche Aktien man auswählt. Also ich kann jetzt mir jetzt eine Branche vorstellen. Ähm, sagen, innerhalb von dieser Branche möchte ich irgendwo in eine Firma investieren, eben die 2'000 Franken. Ähm, das ist meine Hauptfrage, welche, welche Aktien wähle ich dort aus. Und was sind meine Tools oder was sind Möglichkeiten, spielt es überhaupt eine Rolle? Ähm, ja, es also spielt Punkt? natürlich eine grosse Rolle, weil ähm, die Aktien sich sehr stark bewegen. Mhm. Die Aktie, die du dann ausgewählt hast, die wird sich stark bewegen. Oder sogar wenn sie sich nicht gross bewegen, haben sich andere, die du nicht ausgewählt, stark bewegen. Und dann, Hast du eigentlich immer einen Grund, entweder zu sagen, das ist eine super Sache oder eine schlechte Sache? Auf jeden Fall gibt es meistens noch andere Aktien, die noch besser waren, wenn man das im Nachhinein anschaut. Oder? Also von dem her, es ist tatsächlich sehr wichtig, welche Aktien du auswählst. Okay. Ähm, wie wählt man jetzt Aktien sinnvoll aus? Wenn du willst, viel Geld verdienen willst, dann musst du dich auf etwas fokussieren. Du hast dich jetzt fokussiert, du bist ein Spiopath. Du gehst jetzt nicht aneinander, bist gleichzeitig noch etwas anderes. Also, wenn du sagst, ich mache jetzt genau das sehr gut und dann hast du einen Erfolg haben, dann kannst du auch überdurchschnittliche Renditen erwarten. Okay. Immer dann, wenn man sich auf etwas fokussiert, besteht die Möglichkeit, dass man auch viel mehr Geld verdient. Also, wenn du dich auf eine Aktie fokussierst, besteht die Möglichkeit, dass du wirklich sehr viel Geld verdienst. Das Problem ist nur, dann ist das Risiko am größten. Jetzt in deiner Praxis hast du das relativ gut unter Kontrolle, wenn du acht Stunden am Tag dich anstrengst, dass deine Praxis gut läuft. Wenn du aber Aktien auswählst, hast du eigentlich keine Kontrolle. Das machen ja alles andere Leute. Du bist darauf angewiesen auf andere Leute. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du befasst dich ganz, ganz intensiv mit deinen Aktien und bist in der Lage, so ungefähr herauszufinden, welche Aktien wirklich überdurchschnittlich könnten könnten. Oder du sagst dir, ich weiss es nicht, welche Aktie ich will schnell rendieren. Ich habe das Gefühl, das ist sehr schwierig sagen, Ich bin nicht der Einzige. Es sind ja hunderttausende andere, die genau das Gleiche versuchen. Und die Aktien, die dann alle das Gefühl haben, sind eine gute Aktien, die werden dann auch entsprechend teuer sein. Oder? Weil ja die alle gekauft werden von den Leuten. Da gibt es eigentlich nur noch eine Alternative. Man sagt, man kauft nicht nur eine Aktie sondern man verkauft einen ganzen, Korb, man das, einen ganzen Korb von Aktien, also ein Dutzend, zwei Dutzend Aktien, vielleicht sogar drei Dutzend Aktien. Und dann ist die einzelne Aktie schon immer noch so wichtig. Das ist etwas ganz Wichtiges, das du im Kopf halten musst. Und das ist auch das, was du mir jetzt empfehlen im ersten Schritt zu machen? Oder sagst du, nein? Jetzt, Bei diesen 2'000 Franken, das ist jetzt kein Leben. Das Geld in eine Firma, also in eine Aktie. Und ähm, ja... Also mit 2000 Franken kannst du ja nicht in 30 Aktien investieren. Ja. Das wären einfach zu kleine Teile. Ja. Da gibt es eine Möglichkeit, man kann einen Fonds kaufen. Da haben wir schon darüber geredet Da hat es gewisse Nachteile bei diesen Fonds. Da kann man auch auf unsere Webseite gehen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht im Detail erzählen. Wir wollen ja direkt investieren. Das heisst, du bist gezwungen, in wenige Aktien zu investieren. Bei 2000 Franken, ich glaube, mehr als eine, vielleicht zwei Aktien ist machbar, aber eine Aktie ist vermutlich vernünftig. Und wenn du eine Aktie kaufst mit diesen 2000 Franken, ist es so, dass die tatsächlich plus, minus 50% oder minus 50% oder plus 100% schwanken. Ja. Mit einer relativ großer Wahrscheinlichkeit. Das heißt, du wirst eine grosse Wertveränderung sehen. Was du aber dabei solltest berücksichtigen ist Folgendes. Du investierst ja nicht nur einmal. Du hast nicht nur den Betrag, den du heute investierst, sondern du wirst in vier Monaten vielleicht nochmal 2000 Franken haben, zu investieren. Und dann in acht Monaten nochmal. Und du wirst auch nächstes Jahr wieder einen Betrag investieren und über Jahr. Und wenn du deinen ganzen Sparplan so anschaust und dir sagst, in den nächsten 10 Jahren werde ich vielleicht 20 oder 30 Mal die 2'000 Franken investieren, dann schwankt das gesamte Volumen viel weniger. Viel weniger. Aber also ich wähle jedes Mal eine andere Aktie aus. Oder Würdest du mir empfehlen, auch wieder auf die gleichen Aktien zurückzukommen? Ich empfehle dir, dass keine Aktie eine zu hohe Bedeutung hat mhm. für dein Gesamtportfolio. Mhm. Äh, je mehr Bedeutung sie hat, desto mehr bist du drin, dass du sagst, ich setze auf eins Pferd. Mhm. Und desto besser musst du es verstehen. Mhm. Wenn, du, wenn du die Sachen nicht so gut verstehen willst, dann lohnt es sich auf mehrere mhm. zu verteilen. Und am Anfang würde ich sagen, du kaufst immer wieder eine andere Aktie. Mhm. Irgendwann mal kann es sein, wenn du schon 20 Aktien hast, dass du sagst, du wolltest wieder eine kaufen von denen, die du schon gekauft hast. Okay. Die ist vielleicht abgekehrt äh, und du hast das Gefühl, es ist jetzt extrem günstig. Genau, sie will wieder, wieder. Und <lacht> und wieder dann kaufst du nochmal wieder.